Eigentlich brauchst du für diesen Schwung, den wir jetzt hier so nutzen, immer nur ein bisschen Gas, ein bisschen Bremse. Das ja. kannst du so variieren. Wo ich ein bisschen mehr drauf drücken. Genau. Schon viel von der Welt gesehen heute. Ja, Gerne, total. der Stockholm. Aber im fünften oder sechsten Rang brauche ich eher nur so auf Autobahn. Wenn du. Also stell dir mal vor, das wäre jetzt hier eine Landstraße, wo du zwei, drei Kilometer nur geradeaus fahren kannst. Mhm. Wo du siehst, sind keine Berge, keine Kurven, gar nichts. Ja dann weißt du, okay, ich muss wahrscheinlich auch nicht bremsen und nichts machen. Dann kannst du auch dann schon den fünften Gang nehmen. Okay. Aber für hier wäre das zu viel Arbeit. Du siehst ja da vorne schon wieder, kommen die Bremsen und Ortseingang. Ja. Und hier auf den Schildern steht schon Fahrbahnverengung. Da ist zu viel los, als dass man sagen würde, ja kommen wir in den 5. Ja, so, jetzt kommt Ortseingang. Erstmal wieder ein bisschen knackiger runterbremsen, Genau. So, ich würde erst die Kurven hier fahren. Ein bisschen links rüber. Und jetzt Kupplung und dritte Gang. Nach oben, einfach nach oben, genau. Links bleiben. Schön, wieder links rüber. Und jetzt ist wieder diese Kombi. 30 Baustelle. Ja. Deswegen schalte okay. mal nicht in den zweiten Gang. Ja. Weil nach der Baustelle können wir 50 fahren. Aber du kannst das schon sehen. Mhm. Du siehst, okay, das ist diese Baustelle hier, wow. Die ist auch da vorne schon wieder zu Ende. Und da steht wieder kein Schild. Das heißt, du musst selber das erkennen. Diese Kombination, Baustelle zu Ende, jetzt ist jeder 50. Ja. Weißt du noch, wofür das Stoppschild da steht? Ja, auf Stopp. Ja, aber wenn die Apfel grün ist, was machst du denn da? Ja, Schatz. Oh, tu mal ganz kurz. Oh. Das war ziemlich fies, die beiden haben da gedrückt. Das war schwer zu erkennen. Ich habe dich auch abgelehnt mit dem Stoppschild. Drück mal die Kupplung. Und erster Gang. Äh, dieses Stoppschild, um nochmal darauf zurückzukommen und warte, wir gucken jetzt bis die Ampel ausgeht, weil Grün gibt es ja hier nicht. Oh, jetzt ist aus, jetzt ganz so langsam nach vorne. Ähm, das Stoppschild da an der Ampel gilt ja nur, wenn Stromausfall ist oder die Ampel dem ja. Betrieb. Ja. Ja. So, und jetzt kannst du die Kupplung durchdrücken, dass du den wieder trennst und dann kannst du locker stehen bleiben. Boom. Ersten Gang haben wir noch und dann schleift dich einfach locker wieder los hier. Guck, durch, genau, Gas weg. Sehr gut. Kein Gas. Einmal so ganz kurz diesen Zickzack hier hochfahren und wieder zurück. Genau. Und dann in Ruhe dritte Gang. Ja, nach oben. Yep, ja, in Werne. Man kann schon praktisch sehen, wo es gleich zu Ende ist. Da links hast du das Außerortsschild, kein anderes Schild. Also du kannst direkt zu 100 Pallonen. Nee, nee, bleib im dritten Messer. Erstmal Gas geben. Weil du ja noch, erstmal bei 50 bist es ja, jetzt zieh erstmal den dritten Gang. Man kann den dritten Gang auch übrigens übertrieben bis 120 ziehen. Dann probier aus. Drück einfach mal drauf, nur dass du merkst, wie das oder? Krass. Aber gegen den Skistock, oder. Aber es ist krass, dass der dritte Gang so geht. Und ne? ja. jetzt kannst du in Ruhe Kupplung drücken, Gas wegnehmen. Schade. Das ist immer ganz gut zu wissen, dass du weißt, was der dritte Gang kann, mhm. wenn du zum Beispiel mal überholen willst. Ja. Dass du nicht während des Überholvorgangs dann auf einmal nochmal schalten musst oder so. Weil du ja. willst ja erstmal vorbeiziehen. Ja. Und fürs Schalten merkst du dir, selbst musst du mal Gas wegnehmen, Kupplung drücken. Und wenn du Gas wegnimmst, ist Überholen halt nicht mehr so gut. Ja. Wenn du dann dein Auto kennst oder weißt, wie der dritte Gang reagiert, wenn du ihn brauchst, ist das schon ganz wertvoll. Genau. Jetzt haben die das hier gemacht wegen dieser Kraftwerkausfahrt. Mhm. Weil, damit du halt nicht mit 100 hier durchballerst und die Leute, wenn die ihr Feierabend haben, die ja. würden gar nicht so schnell starten können. Deswegen gelten diese 70 auch bis hierhin. Und dann bis zu diesem Stand, was das auch löst. Genau. Okay. Und so hat man das auf Landstraßen, einfach wegen diesen Einmündungen dass die Leute da halbwegs ja. lebend wieder rauskommen. Überhaupt oh, rauskommen. Überhaupt rauskommen, genau. Und wieder 70, siehst ja. du. Wenn du jetzt den fünften Gang zum Beispiel genommen hättest, dann wärst du jetzt hier immer nur am Schalten. Vettelmäßig hier am Schalten. Ja. Und zack, zack, hoch, runter links, rechts. Wieder für ein paar Meter. Sehr gut. Jetzt ist hier schon wieder so Einmündung, so. Kreuzung, dann sagen wir, alles klar, einmal runterbremsen und alles hier oben halt. Die bauen da hinten so eine Wasserstadt. Was ist so eine Wasserstadt? Warst du schon mal in Holland an diesen Grachten? Ja. Da sind die Häuser ja alle an so einem Kanalsystem Ja. Genau das gleiche bauen die da vorne auch. Ach du Scheiße. Da machen die, die heben die ganze Wohnsiedlung an und machen dann den Kanal auf ja. und leiten das Wasser von dem Kanal halt so zwischen den Häusern her. Das nennen genau. die dann Wasserstadt. Ja. Das ist auch ziemlich ökologisch jetzt. Ja, ja. Und ich sag mal, wenn er jetzt fahren würde. <lacht> Ja. Genau. Dann könntest du irgendwann auf so einer ganz langen Straße, und wenn die wirklich lange so weitergeht, sagen, alles klar, jetzt nehme ich den 5. Gang. Okay. Aber wenn das so ist wie das jetzt hier, brauchst du einfach ein bisschen runter, einfach, aber die Kupplung brauchst du gar nicht. Mhm. Vorne siehst du es schon. Genau. Jetzt ganz den dritten Gang. Weil jetzt ist klar, es wird hier bei 50 bleiben. Und wieder außerorts? Okay. Aber keine 100, wieder nur die 70, ne? Aber merkst du, es ist eine Sekunde, die man drüber nachdenkt, wenn man ja. die Zahl ja. Die musst du dir auch Zeit nehmen. Okay. Und dann dauert das nicht lange, 2, 3, 4 Stunden, dann machst du das Hier läuft das von ganz alleine. Aber wenn du dir am Anfang diese Sekunde nicht gönnst, dann verreist du. Dann wird es immer schlimmer. genau ja okay genau. so Jetzt zum Beispiel einfach noch ein bisschen anbremsen, so wie er das auch gemacht hat. Genau, und dann gehst du wieder, zack. super Cool. Und dann fahren wir gleich links weiter. Nimm mal Gas okay. wieder ganz weg. Ich einmal kurz die Spiegel und schmeiße einen Blinker links an. Und jetzt wie im Kreisverkehr erstmal die Kupplung drücken, langsam links rumbremsen, bremse wieder los und nimm mal einen zweiten Gang. Wir rollen einfach mit, nur einen zweiten Gang. Sehr gut, alle Füße loslassen und dann gehst du einfach locker hier rum. Nimm dir ruhig hier mehr Platz. Von läuft bei dir? Guck mal hinter dir. Ja, perfekt. perfekt. Wenn du Zeit hast, nimmst du gleich in Ruhe wieder den dritten Gang. Aber du weißt ja jetzt, wie krass man die Gänge auch ziehen kann, ja. wenn man will. Und hier ist jetzt zum Beispiel 70 die Brücke hoch. Okay. Und wenn du jetzt sagen würdest, boah, aber ich will erstmal beschleunigen oder ich will erstmal noch hier den Rollerfahrer hier überholen oder ja. irgendwas, dann zieh ruhig die Gänge auch für dich selber erstmal einmal so hoch und vorbei, damit das passt. Was die Prüfer gerne machen in der Prüfung ist, wenn hier zum Beispiel 70 ist, Fahren die so wie wir jetzt an diesem gelben Schild vorbei. Ja. Und die hoffen, das oder ist die Kuppeln, dass das es dass genau. Sehr mhm. ja, gut. Einfach Kupplung durch. Genau, langsam runterbremsen. Ruhig bis an die Linie noch so. Genau. Und dann zack, erste Gang. Fertig. Bis jetzt haben wir hier kein Stoppschild, sondern Vorfahrtsschild. Ja. Ist an, an jeder Kreuzung halt immer anders. Aber damit halt bei Stromausfall oder sowas das noch geregelt ist, das System, sind die Schilder praktisch der Notfallplan. Aber in der Prüfung wird der Prüfer auch hinten sitzen, Der oder? sitzt hinter mir, ja. Okay. Ja. Der sitzt direkt hinter mir. Das wäre ja schrecklich, wenn der auf einmal rechts sitzen würde. Nein, nein, nein. nein. Kupplung, Gas weg. Genau. Ja, Am besten direkt wieder Kupplung durch, rollen lassen. Und dritte. Genau, hauen jetzt einfach schön locker hier oben. Und wieder Gas geben. Nein. Mal so ein Shell ja, nach vorne. bis so du Gramm prüfer und der sitzt hier so die ganze Zeit. Ja, furchtbar. Und halt der beobachtet einige Zeit schon. Halten sie die Hände haben. gerade, <lacht> wo haben sie ihre Füße? Oh, ja, der Blick war dann einmal nicht richtig. Ja, ja. Nee nee, das wäre ja nicht. Das wäre ja nichts. Guck mal, nur ein bisschen anbremsen. Genau, fuß den ruhig weg von der Kupplung wieder. Und ja. dann fährst du so hier drüber, dass das so locker und halbwegs passt. Und danach ja. drückst du wieder drauf. Generell, später auch in der Prüfung ist das so: An Bahnübergängen macht man das so, du musst da langsam und bremsbereit ranfahren. Ja. Und wenn du den Bahnübergang überquerst, soll man, ich tue mich da immer ein bisschen schwer mit, das zu erklären, aber es ist wirklich so: man soll dann Gas wegnehmen und rechts und links absichern, dass kein Zug kommt. Ja. Okay. <lacht> Don't ask me why. Das ist. Aber es ist äh, ja. eine merkwürdige Regelung, weil ich bin der Meinung, dass wenn, wenn da ein Zug kommen würde... Das ist der im Ja, das ist die, die reale Übersetzung das, das ist der Real Talk, ja. Ja, <lacht> äh, ja und das, ich finde, das kann man auch nicht schön reden. Und ne. wenn man so langsam werden würde, dass man, den, dass man reagieren könnte, dann würden die Leute nicht mehr über den Bahnübergang fahren. Also ja. würdest du mit Zehn da drüber fahren. Das ist von daher machen wir so einen Kompromiss in der Prüfung bremst einfach ein bisschen runter, mhm. so dass der Prüfer erkennt, alles klar, du reagierst ja. und dann machst du den hier und dann fahren wir weiter. Okay. Wenn du einen Zug siehst, natürlich versuchen wir beide stehen zu bleiben. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass erstmal keiner kommen wird. Und du dem Prüfer aber dann zeigst, klar, du hast das verstanden, du reagierst ja. darauf. Was du dann machst, wenn du den Führerschein in deiner Tasche hast, ist ja ein Scheiß. Aber ah, wenn dann zukommen würde, wenn dann zukommen, dann wäre doch eigentlich nur logisch voll durchziehen, oder? Also ich, ich, ähm, ich habe mich da oft drüber informiert. Ich habe das schon als Fahrschüler nicht verstanden. Aber wenn, wenn mir jemand irgendwas versucht zu erklären und kann selber nicht begründen, warum, ja. glaube ich ihm nicht. Und dann denke ich immer schon so, was willst du mir denn eigentlich ja. erzählen? Also habe ich dann gedacht, okay, ist mir egal, mhm. habe ich gemacht für die Prüfung, fertig als ich dann Fahrlehrer geworden bin, habe ich gedacht, okay, frage ich mal in meiner Fahrlehrerschule nach. Da konnte mir aber auch keiner erklären warum. Und als ich dann hier im Auto war, habe ich dann die Prüfer gefragt. Und selbst die haben mir gesagt, ja, es ist halt so. Echt? Und dann habe ich gedacht, ja, okay, dann, dann mache ich das halt. Also die Begründung ist halt tatsächlich das mit dem Zug, ne? wenn die sagen, also die sagen, wenn die Schranken nicht funktionieren. Nur dann habe ich das gegoogelt und es ist tatsächlich so, wenn Stromausfall wäre, fallen die Schranken runter. Ach krass. Also wenn damit... Echt? Wenn das Stromnetz ausfallen würde, gehen die Schranken zu. Aus Sicherheitsgründen. Ach so. Denn den, ja, den, den, überleg mal, das wäre wirklich krasser Stromausfall und die ICE ballert da durch und du so la, ja, dann ist vorbei. Ne? Und damit das nicht passiert, würden alle Schranken zack zugehen, wenn ja, okay. Stromausfall... Also richtig, Bahnnetz Stromausfall ist und so. Aber selbst die haben ja nochmal so Notstromversorgung, dass diese Schranken eigentlich aktiv bleiben den Straßenverkehr hier am, am Laufen zu halten. Ja, ja. Und dann habe ja. ich gedacht, nee, was ist so, Piwi, also keine Ahnung, wie das passieren soll. Aber wenn es dann mal passiert, wäre es gut, wenn man einfach langsam drüber fährt. Jetzt haben wir ganz schön lange über Badewagen geredet, aber nein. Was Jetzt hast du die Story im Kopf, jedes Mal, wenn wir drüber fahren, ein bisschen, bisschen anbremsen. Ja. Ja. Dann kommt die Show und dann geht's weiter. Wir fahren dann gleich an der Kreuzung, an der Ampelkreuzung. Rechts weiter. Okay. Ja, dir ist richtig chillig heute. Ne? Immer ja. nur so ein Auto. Das ist echt entspannt. Die Gut. Hast gesehen, ja, die Ampel war rot, dann nimmt man ein bisschen Gas ja. zurück, beobachtet das und dann wenn du merkst, alles klar geht weiter, dann langsam wieder dran. Ja warte mal, einfach ein bisschen links rüber und zieh erstmal den zweiten Gang. Du siehst okay. das 50er, ja, ist alles cool. Ein bisschen links rüber. Weil du ja auch noch die Ampel beobachten musst. Wenn die jetzt grün bleibt, super. Kupplung durchdrücken, rollen lassen. Und dritte Gang. genau. Aber dafür hast du jetzt viel mehr Ruhe gehabt bei diesem, mhm. bei diesem Move. Das ist viel besser. Okay, nimm mal Gas zurück. Wir fahren jetzt rechts weiter. Schmeiß mal. Jetzt. Ja, blinker rechts. Da ist dann eine Straße da hinten. Da vorne. Ach danke. Kupplung drücken. Wieder wie beim Kreisverkehr zweite Gang. Genau. Langsam die Kupplung lösen. Gut. Und dann ohne Gas hier rein. Gut. Zurück. Ja. Und den Fuß sind ganz weg von der Kupplung wieder. Yep. Und jetzt bist du hier 30 Zone Eimer Boah, es ist voll Herbst an zwei Tagen ja, geworden. Was wirklich? ist los hier, ey? T-Shirt, ich muss mir mal einen Bulli kaufen. Ey. Kein Gas geben. Wir fahren links weiter. Und wieder ohne Gas. Der zweite Gang ist cool. Weil hier keine Autos stehen, lässt das Auto einfach rollen und rollst einfach großzügig hier rein. Cool. Ja, läuft bei dir gut. Fahrradausflug hier ein bisschen links rüber. Und jetzt links auch rechts? Äh, rechts. Okay. Ein bisschen rechts bleiben. Genau. Nochmal blinken. Ja. Kupplung drücken. Und dieses Mal nehmen wir das erste Mal den ersten Gang für die Kurve. Weil diese Kurve hier so knackig ist, ist das? Ja. Und da muss man so langsam rum. Na, erst die Kupplung langsam lösen. Kein Gas. Genau. Wenn du das im zweiten Gang gemacht hättest, dann müssen wir es alle festhalten hier. Ja. Bisschen Gas. Und am Ende haben wir hier links, aber nicht zu viel Gas. Genau. Schmeiß mal einen Blinker links nochmal an. Wir bleiben ganz rechts. Ohne Gas jetzt. Hier ist jetzt rechts vor links. Du musst nur auf die rechts gucken wenn da keiner kommt, rollst du einfach langsam rum. Schöne große Kurve. Das ist der Teil auch schon. So. Äh, Kipper rausgeschmissen. Hier <lacht> ist erstmal geradeaus, oder? Ja, ja, fangst erst mal okay. geradeaus. Und dann wenden wir gleich in so einem großen Bogen hier rechts. Wisst ihr das? Ja. Vorher checken wir einmal rechts ab, dass hier keiner kommt. Ja. Nimm Gas auch schon ein bisschen zurück und blink mal rechts. Also wenn dich von außen jemand sieht, dass der weiß, was du jetzt machst. Ja. Dann langsam hier rum. Ich würde dir empfehlen, das ohne Gas zu machen. Ohne? Ja. Einfach nur wegen der Ruhe. Jetzt drück mal die Kupplung sogar durch. Genau. Und dann über deine Schulter links gucken, dass da kein Fahrrad kommt. Und wir fahren links rum weiter. Und jetzt schleifst du wieder so ein bisschen mit der Kupplung. Gut. Folgen. Okay und dann fahren wir da vorne rechts in das letzte erkennbare Feld mit Sonne. Also jetzt? Ja genau, jetzt ein bisschen rechts blicken. genau. jetzt Kupplung drücken und dann bleiben wir aber hier in der Sonne stehen. So, so ist cool. Kupplung, so. Kupplung, Kupplung, Kupplung, und Stopp. Gut, wow. so, Gang nehmen wir raus, Handbremse ziehen wir wieder an, also einfach so nach oben. Genau. Ach, das genau, Und jetzt kannst du alle Füße loslassen. Das ist das, was man normalerweise gerne an der Ampel machen würde. Ja. Gang ja. rausnehmen und Füße los. Gut. Puh, wie war's? Echt gut. Also ich hätte nicht gedacht, dass das so leicht wäre. Aber wirklich gut? Ja, wirklich. Ich ja auch schon 100 gefahren. Ja, das stimmt, das stimmt. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass wir jetzt erstmal so mit 30 den ganzen Straßenverkehr aufhalten. Ach, na, ja, aber das... Also wirklich fast jeder Fahrsteller, der so die erste Fahrstunde hat, hat Paranoia davor, durch die Stadt zu fahren. Ja. In, in der Stadt abzuwürgen, dass ihn am besten ja. noch Leute ja. sehen. Ja, ja, wirklich. Und, und, und dann so Horrorvorstellungen, ne? Ich denke mir dann, was ist, also so schlimm muss es gar nicht sein. Also, War es gar nicht. Man kann das wirklich so gestalten, so wie wir das jetzt gemacht haben, dass du dich erstmal daran gewöhnst, schalten, fahren, dieses ganze psychomotorische, ja. dass man hier so... Ne? Und wir werden das halt so aufbauen, dass wir erstmal außerhalb der Stadt bleiben, mhm. dass du dich daran gewöhnst. Und je besser und je routinierter du darin wirst, je mehr gehen und je näher gehen wir dann in die Stadt. Ja. So, das letzte Stückchen, was wir jetzt hier gefahren sind, hast du ja gemerkt, das war so, oh, ah, das ist mm. ziemlich knackig und gegen Ende dieser Fahrschulausbildung machen wir dann halt nur noch sowas. Okay, da, dann bist du dann, gut. Aber dann hast du das aber schon dann unter Kontrolle. Dann hat man das schon drin, ja. Genau, ja und so bauen wir das dann auf. Cool. Ja, gut. Cool. Dann äh, winke ich mal den Teil an, dass der jetzt hier rüberkommt und dann können ja. wir nämlich tauschen und der bringt uns dann auch wieder heile zurück zur Lackstraße. Okay, perfekt. Cool. Ja. Mailand. Wow. Ja, aber hast du auch richtig gut gemacht. Also was, was halt cool ist, ist, dass du keine Angst hast. Das, ja. Das nimmt viel, nimmt viel Druck weg. Ja. Weil wenn du am Anfang so... Dann kannst du gar nicht lernen, weil du bist erstmal ja. nur damit beschäftigt, deine Paranoia zu bekämpfen. Annalena hat mir ein bisschen geholfen, die Angst... Wer? Annalena. Echt? Wie? Ich bin gefahren. Ach, mit ihr? Ja. Cool. Sehr cool. Ja, im um, Stall ein bisschen auf dem Hof. Nice, nice. Hat sie gut gemacht. Ja. Frag mal, ob sie noch einen zweiten Job sucht oder so. Taylor, <lacht> wie geht's? dir? Ja, gut. Ich verrate euch ein Geheimnis. Ich habe gestern aus Versehen mit zwei Freunden eine Flasche Whisky getrunken. Aber, <lacht> hat, man, aber hat man nicht gemerkt, oder? Nein. Nein. Ich habe extra. Ich bin hier voll, voll gepumpt. Ghetto Raid, <lacht> Lippen Eis-Tee. Ich habe morgen aufgestanden und so gedacht: Was war das für eine dumme Idee? Ey. Aber es geht mir auch gut. Ich bin erstaunlich fit. Keine Ahnung, warum. Ja. Stell dir alles ein, wenn du sagst, ist gut, ich bin bereit. Genau, anschneiden ist ja, eine gute Idee. Kann ich erzählen? Ja. Einmal war Thailand im Boss-Modus, ne? wir sind hier so gestartet. Und er so, ja, alles klar, ist alles gut. Er hat sich nicht angeschnallt. Dann, dann habe ich erstmal gewartet und irgendwann, wenn du dich nicht anschneidest bei diesem Auto, kommt halt so ein Geräusch. Und so. Ja, okay, wenn du sagst, passt, guck dann durch. Die Maschine an. Genau, Kupplung musst du durch. Sonst geht er nicht an. So, oh, jetzt starten. Genau. Korrekt. Gut. Handbremse los. Ist noch ein bisschen frühsam, danke. Ja. <lacht> Blinker. Schulterblick hast du gemacht? Ja. Tick Ich wollte ein Video beweisen. <lacht> sehr gut, sehr gut weil er weg in die rechts vor links und wegen meinen Reiskekse man ja. kann Reiskekse gar nicht essen ohne danach auszusehen wie oh. genau ja, ja pack ein bisschen auf ihn auf tast du dich ruhig ein bisschen nach vorne mhm. Er will ja. zum Beispiel hier ist aber kein Zebrastreifen. Also, das, war... genau, das heißt also nicht, dass ihr in der Prüfung da einen besonders guten Eindruck machen wollt und stehen bleibt mhm. und die so durchwingt. Dann sagt der Prüfer direkt was. Nee, nee, nee. nee, nee. Weiß ich. Ist <lacht> noch früh. Ja. Auf jeden Fall nicht, nicht, nicht stehen bleiben und durchlassen einfach. Ja. Macht keinen guten Eindruck. Eher so, als wir zur Zeit stehen wollen. Und, äh. Aber jetzt geht's. Mein Kater ist schon fast komplett weg. <lacht> dass wenn man morgens so aufwacht und denkt so, dumme ja. Idee, ja. das hat keinen Links weiter. Aber einer von den Jungs warten, nee, hier beide waren in Irland und haben so ein Whisky von Conor McGregor mitgebracht. Wow. Ja. Dann haben wir die ganze Flasche aus Versehen getrunken. Aber die war gut, da war so ein Tiger drauf und so. Aber mir war egal. <lacht> okay, erster Gang? Ah, ja, genau. Guck mal, hier ist wieder Vorfahrtgewehren dran. Ja. Immer wieder, ne? Ja. Für wenn die Ampeln ausfallen, dass man das irgendwie regeln kann. Aber mit dem Bus passt jetzt ein bisschen auf. Der ist, glaube ich. Man sieht nicht, wenn dahinter noch ein Roller ist oder sowas. Deswegen schön langsam. Gut. Cool. Ich muss hier für die GoPros meinen zweiten Akku holen. Ne? Die halten nicht durch, pass auf die beiden auf. Hier. Voll die Gang. Manchmal, ja. manchmal gehen die und machen so. Und man denkt so, was ist das denn jetzt? Ne? Später weiß ich ballert jeder einfach daran vorbei. Ja. In der Prüfung können wir das auf gar keinen Fall machen. Dann bleibt der Prüfer stehen und sagt, Gefährdung, Paragraph 1 Straßenverkehr ja. und so. Deswegen müsst ihr bei sowas immer richtig große Augen machen und wenn ihr euch nicht sicher seid, bleibt trotzdem stehen. Okay. Das fühlt sich zwar doof an, ist aber richtig an der Stelle. Fühlt sich ähnlich an, wie beim Bahnübergang zu fahren, wahrscheinlich. Ach so, eine Reiswaffel könnte ich noch essen. Siehst du die beiden? Mhm. Jaaaa! Ich glaube, sie hat sich erschreckt. Ja, weil du Druck gemacht hast. <lacht> Als äh, vorbildlicher Autofahrer musst du mal gucken, dass sich die Fußgänger dabei auch noch wohlfühlen, während du da dran fährst. So langsam charmant da dran fährst. Vielleicht auch noch eine Reiswaffel anbieten. <lacht> Und rechts weiter. Bisschen Gas kannst du noch geben, dass du so bis 30 kommst, zumindest auf dem kurzen Stück und danach ist okay, wenn du auch wieder Gas wegnimmst, weil wegen Kurve und so. Genau. So, siehst du, wo wir gleich lang müssen? Genau, und jetzt eigenständig wieder in den Spiegel, nach den Und kann man da rein gucken? Nein. Also direkt Kupplungbremse. Bremse. Genau, erster Gang. Weit gucken korrekt genau und das musst du in der Prüfung halt alles eigenständig selber machen ne? du musst das erkennen sehen alles klar mache ich das mache ich das mache ich das wir fahren geradeaus weiter check welche Spur Gut. genau und immer erste Linie Schönes Wetter. Desi sauvasi. Helena, was geht heute noch? Ich Das ist eine gute Idee, ich glaube bei dem coolen Wetter ist auch noch ganz schön was los in der Stadt. Ja. Also in Dortmund, in Lünen, weiß ich nicht. Ja, meistens Dortmund. Cool. So, denk dran, ne? Jetzt. Zack, zack, zack. Boomerang ist glaube ich ein australisches Ding, ne? Bisschen links. Ist das nicht da am... Ähm ein, äh, wenn man die Bornstraße geradeaus durchfährt, also diese so eine lange Straße, ja. die in Dortmund geht und dann ja. einfach immer weiter über die Kreuzung und auf der rechten Seite. Ja, ja. Genau, Tyler, weißt du, wie schnell wir dürfen? 50. Ja man. Du es, du es, du es, du es, du es. Cool. Jetzt drück einmal so ein bisschen so. Ja, genau. So dass ich die Reiswaffel mit einem Mal essen kann. Ich habe Freund gestern Abend noch geholfen, der hat so ein M2 Competition, so ein BMW, ne? Voll das Monster-Auto. Jetzt irgendwie, keine Ahnung. 600 PS, voll übertrieben. Der ist so umgebaut mit noch Turboladern drauf, B-Turbo und Ladeluftkühler und alles möglich. Voll das Auto, Und ne? ich sitze hier so und bringe euch das so bei. In spiegel aus, ich und er so... Aber ich kann nichts sagen, sonst hätte ich keine Freunde mehr. daneben <lacht> <lacht> Ja, ist. Ich probiere das. Dritte fangen wir wieder raus. Vollbild. Jackie. Er macht Druck, ne? Genau. Aber wenn du dich entscheidest, dann so komplett, ne? Dritte wieder raus. ein bisschen weg, weil Druck ist zu groß. <lacht> Hast gedacht, die haut ab, ne? Das ist langsam. <lacht> ja, Freunde, das war unsere Fahrschule mit Helena. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Wenn ihr noch Anregungen oder Fragen habt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ich finde sie hat das ganz gut gemacht für ihre erste Stunde. Die meisten Fahrsteller sind immer ein bisschen nervös so bei der ersten Stunde, weil man weiß ja nie, wo man lang fährt und was man so macht und so. Aber hat sie ganz gut gepackt. Like-Button drücken. Ich würde mich freuen, dich im nächsten Video wiederzusehen. Und äh, bis dahin kannst du dir die anderen Videos ja angucken oder so. <lacht> Alles klar. Passt auf euch auf, ja, mein lieb. Tschüss.